In diesem Video erfahren Sie, wie Sie USDT Stablecoin auf der BestChange Plattform kaufen und gegen BTC umtauschen können. Zuerst öffnen Sie die Coinsbit.io Plattform und melden Sie sich bei Ihrem Benutzerkonto an. Wie Sie sich an der Börse registrieren, erfahren Sie in unserem Video Registrierung und Verifizierung. Öffnen Sie in der oberen rechten Ecke im Abschnitt Wallet den Unterabschnitt Balance. Geben Sie zum Beispiel USDT in das Suchfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Deposit. Wählen Sie als nächstes eine Zahlungsmethode aus, zum Beispiel TRC20 und kopieren Sie die Wallet-Adresse, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Um die Wallet aufzuladen, müssen wir Fiat-Geld in digitales Geld umtauschen. Wir empfehlen die Verwendung der BestChange-Plattform. So gehen wir zur Website bestchange.com. Wählen Sie in der linken Spalte die Zahlungsmethode und die Währung aus, mit der Sie USDT kaufen möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie unabhängig von Ihrem Wohnort eine beliebige Zahlungsmethode auswählen können, die Ihnen passt. Nehmen wir zum Beispiel Visa und Mastercard. In der rechten Spalte müssen wir das Asset auswählen, das wir kaufen möchten. USDT, TRC20. Danach erscheint auf der rechten Seite der Website eine Liste geeigneter Tauschplattformen, auf welcher Sie diesen Vorgang durchführen können. Standardmäßig werden die Websites mit den besten Bewertungen ganz oben in der Liste angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Spalte GIF den Mindestbetrag für diese Art von Transaktion auf der angegebenen Website anzeigt. Wählen wir zum Beispiel die Tauschbörse mit dem profitabelsten Wechselkurs. Geben Sie bitte den Betrag ein, mit welchem Sie Ihre Wallet aufladen möchten und geben Sie Ihre Bankkarteninformationen ein. Fügen Sie die zuvor kopierte USDT-Wallet-Adresse ein. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer ein und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Exchange. Um den Kauf abzuschließen, benötigen Sie den Code, den Sie in der E-Mail von der Tauschbörse erhalten haben. Pieren Sie den Code aus der E-Mail und fügen Sie ihn in das entsprechende Feld auf der Website ein und klicken Sie auf Confirm Code. Lesen Sie die Nutzungsbestimmungen noch einmal und klicken Sie auf die Make a Payment-Taste. Geben Sie die Kartennummer ein und bestätigen Sie dann die Aktion. Die Transaktion wurde erfolgreich abgeschlossen. Jetzt können wir zum Unterabschnitt Balance zurückkehren. Um BTC zu kaufen, müssen Sie Mittel auf Ihr Handelskonto überweisen. Klicken Sie dazu auf die orangefarbenen Pfeile neben dem Namen der Währung, welche Sie interessiert. Geben Sie den Betrag ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Transfer. Öffnen Sie im Bereich Trade den Reiter Classic Trade. Da es sich bei USDT um einen Stablecoin handelt, müssen Sie den Unterabschnitt Stable auswählen. Wählen Sie im sich öffnenden USDT-Fenster und im Suchfenster BTC. Wählen Sie im Fenster Buy BTC die Anzahl der Coins, die Sie kaufen möchten und den Preis, den Sie dazu zahlen, bereit sind. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Buy. Ihre Order wurde platziert. Sobald der Marktpreis mit dem von Ihnen angegebenen Preis übereinstimmt, wird Ihre Order ausgeführt und Sie werden Eigentümer von BTC. Sobald die Order erfolgreich ausgeführt wurde, wird sie im Fenster Order History angezeigt. Gehen wir nun zurück zum Fenster Balance. Die gekauften BTC werden automatisch auf Ihrem Guthaben angezeigt. Wir hoffen, dieses Video war hilfreich für Sie. Bei Fragen stehen wir Ihnen in unseren Kommunikationskanälen jederzeit gerne zur Verfügung.